An dieser Station Medizinballrauben braucht ihr eine Matte und einen Medizinball. Stelle dich zur Begrüßung deinem Partner gegenüber an die Matte. Kniet euch auf die Matte. Ihr dürft nicht auf den Beinen sitzen, sondern müsst auf euren Knien stehen. Greift beide mit euren Händen fest um den Ball. Wenn ihr beide bereit seid, versucht den Ball aus den Händen eures Partners zu ziehen. Wenn einer loslässt oder umfällt, ist der Kampf vorbei. Seid fair zueinander.